Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde und herzliche Grüße aus meinem neuen Sternenstudio in Arizona. Hier entstehen die Videos für den April und wahrscheinlich wartet ihr da schon sehnsüchtig drauf. Es zieht sich aber wohl doch noch ein bisschen, wollte ich euch Bescheid sagen, denn das ist doch ein ziemliches Projekt, was ich mir da vorgenommen habe. Meine Tochter wollte eigentlich mitkommen als Kamerafrau und Produzentin, aber die durfte ja nicht einreisen und jetzt bin ich auf mich selbst gestellt muss die Videos alle mit Fernsteuerung aufnehmen, dann werden die in der Cloud hochgeladen, dann schneidet meine Tochter die in Deutschland und dann wollen wir das gesamte Video dann eben auf YouTube hochladen. Also da haben wir noch einiges vor und deswegen wird es wahrscheinlich der 24. oder 25. März, ehe die Videos online gehen werden. Bis dahin könnt ihr ja nochmal in das Video meines aktuellen Livestreams mit dem Neumond in den Fischen reinschauen. Da habe ich mich auch schon bis zum Neumond am 12. April gedeutet und außerdem geht es da auch um den spirituellen Tierkreis. Also ist auf jeden Fall sehr spannend, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann ist es hoffentlich bald soweit. Wie gesagt, spätestens am 25. sollen sie online gehen, die Videos. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ihr das Glöckchen oben rechts einschaltet. Und ansonsten halte ich euch aber auch auf meinen Social Media weiterhin auf dem Laufenden. Bis dahin erstmal wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und natürlich alles Gute mit den Sternen.